Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Artikel 11 Grundgesetz. Wer Hartz IV bezieht, darf ohne Erlaubnis des Jobcenters den Wohnort nicht verlassen. Tut er es doch, werden die Bezüge um 100% gekürzt. Die Würde des Menschen ist sanktionsfrei. Hilf uns Sanktionen abzuschaffen mit einer Spende auf Startnext.